Geschenke der Weisen können wir für den Weg gut gebrauchen, Wir müssen nur einen Weg finden, die möglichst unbemerkt zu Geld zu machen. In Nazareth hätte unser Nachbar bestimmt gleich ein, zwei Adressen parat von Leuten, die einem das abnehmen, aber hier in Bethlehem kennen wir ja halt niemanden. Eigentlich will ich mit solchen Gestalten nichts zu tun haben, das sind alles Banditen, aber wie die Dinge stehen, bleibt uns wohl nichts anderes übrig. Ich werde morgen früh mal den Hauswirt fragen, wenn wir dem was von dem Weihrauch dalassen, gibt er uns bestimmt einen Tipp. In Ach Gott, hätte das nicht einfacher gehen können? Ich bin ja nicht wie du da oben, der Herr der Welt. Aber irgendwie macht das alles einen ziemlich ungeplanten Eindruck. Naja, zumindest hat uns Gott mit den Geschenken von den Weisen und den Hirten geholfen. Dem Hauswirt hier ist ja vor ihr ganz heiß geworden. Auf einmal war wieder Platz in der Bude. Zumindest für die Waisen. Glaubst du, dass mein Kind, dass unser Kind wirklich was Besonderes ist? Ich meine, diese ganze Messias-Geschichte. Weißt du, ehrlich gesagt macht mir das Angst. Hm. Na gut, ich frage mich auch, warum gerade wir. Wir sind ja wirklich nicht besonders heilig, wir sind nicht bekannt, wir sind nichts Besonderes. Schau, ich kann dir genau sagen, dass diese Bude hier von einem billigen Pfuscher zusammengenagelt wurde. Damit kenne ich mich aus. Mit Messias Vorhersagen habe ich nichts am Hut, aber wenn Gott meint. Weißt du, da war dieser Engel, dieser Mann, von dem ich dir erzählt habe, der mir damals eine Frage gestellt hat: Willst du? Willst du Gottes Sohn, Gottes Kind zur Welt bringen? Was hätte ich denn ausgelacht? Aber da war was Ernstes, was Tiefes in seiner Frage, was ich erstmal gar nichts sagen konnte. Scheiße, ich konnte erstmal gar nichts sagen. Nicht Ja, nicht Nein. Und der steht da und wartet. Tausend Gedanken schießen mir durch den Kopf. Tausend Fragen. Aber irgendwie wusste ich, das ist kein Fake. Nein, scheiße, Gott fragt mich ist das wirklich gerade. Gott? Dann habe ich Ja gesagt. Ich hätte auch Nein sagen können. Das wusste ich. Und ehrlich, fast hätte ich das auch. Ich glaube, das wäre okay gewesen. Hätte uns so viel Ärger erspart. Aber schau, unser Kind, dieses Kind, All die Menschen, die hier waren, die so viel über den Kleinen gesprochen haben. Irgendwie ist es gut, dass wir drei jetzt hier sind. Nicht perfekt, nicht schlimm, sondern einfach gut. Verstehst du, was ich meine? Wir werden nie den Blick der Leute hier vergessen, als sie diese zerlumpten Hirten hier reinmarschieren gesehen haben. Ja, was am spannendsten war, die Hirten hatten gar keine Angst. Ja, keine Angst. In dieser Nacht war wirklich plötzlich alles anders. Hey Josef, also wenn mir letzte Woche einer von denen erzählt hätte, er hätte Engel gesehen und Stimmen gehört, hätte ich gedacht, er hat zu so viel Wein auf seiner Weide getrunken. Und auf einmal ist alles anders. Diese frohe Botschaft verändert uns uns und die Menschen, die davon hören. Meinst du, das bleibt? Ich meine nicht nur gestern, nicht nur heute und vielleicht noch morgen, sondern so richtig? Meinst du, die Hirten werden in einer Woche, wenn sie wieder von irgendjemand angekündigt werden, noch was davon wissen? Werden die sich nicht fragen, ob sie nicht vielleicht doch zu viel sein interessieren? Vielleicht. Vielleicht werden sie vergessen. Vielleicht wird die Erinnerung schwächer werden. Aber Gott hat an ihnen gewirkt. Sie haben erlebt, dass es mehr gibt, als ihr armseliges Leben. Sie werden es weitererzählen, ihren Kindern, ihren Enkeln. Hoffnung kann manchmal ansteckend sein, wie ein Unkraut, das durch heute hier ausreißt und das morgen dort wieder hochkommt. Denkst du, man wird sich an uns erinnern, Josef? An dich und mich? An uns? Bestimmt nicht. Warum an uns? Naja, immerhin habe ich den Messias geboren. Ja gut, aber man erinnert sich an die Eltern von berühmten Leuten, weil die Eltern schon berühmt waren. Man kennt den Vater von unserem tollen König, weil der auch schon König war. Die gautler die letzte Woche in Nazareth gespielt hat, kennt jeder in der Gegend. Aber niemand kennt deren Eltern. Interessiert doch keinen, warum sollte man sich an uns erinnern? Hm. Vielleicht haben wir einfach einen Auftrag. Vielleicht ist es auch nicht wichtig, ob man sich an uns erinnert. Aber ein bisschen cool wäre das schon, oder?